Individuell unterwegs, der Freizeitpodcast. Folge 45, Nexinger Teiche. Hallo Hallo liebe Individualisten und herzlich willkommen zur 45. Folge Individuell unterwegs dem Freizeitpodcast. Hier ist wie immer der Chris und ich bin gerade unterwegs ins Weinviertel, genauer gesagt nach Niedersulz, wo wir mal wieder eine kleine Runde mit den Hunden drehen werden und zwar über die äh, Maxinger Teiche, ich glaube angesetzt ist das Ganze irgendwo so auf 13, 14 Kilometer, und anschließend werden wir dann noch dem Museumsdorf in Niedersulz auch noch einen Besuch abstatten. Ja, nach längerer Pause endlich mal wieder eine neue Folge. Pause war primär dadurch bedingt, dass ich bis letzte Woche halbwegs krank war. Das heißt, ich konnte nicht wirklich was machen. Dementsprechend ja, ist das ein bisschen ausgefallen, außerdem war auch das Wetter irgendwie mehr als bescheiden. Heute geht aber das Wetter wieder, wir haben aktuell 17 Grad, es ist dreiviertel acht in der Früh. Und zwar wolkig bedeckt, aber das ist okay, solange es trocken bleibt, ist das Wetter auch kein Problem. Deswegen ist es nicht zu so heiß. Es ist ja immerhin der 28. Juni. Das heißt, wenn die Sonne rauskommt, wird es natürlich dann schon ziemlich warm. Jo, ähm, Was hat sich sonst so getan? Ihr wisst ja, ich bin jetzt seit einiger Zeit schon in München draußen, unter der Woche beruflich. Da habe ich mich soweit auch schon mal halbwegs eingelebt, das passt soweit. Und da werde ich auch irgendwann in der nächsten Zeit, mal schauen, vielleicht geht es sich am nächsten Wochenende aus werde ich dann mal dem Dokumentationszentrum am Obersalzberg einen Besuch abstatten. Das möchte ich mir mal anschauen. Weil, ja, es ist doch irgendwie Teil unserer Geschichte. Und ich betrachte sowas ganz gerne immer von mehreren Seiten. und ja, informiere mich da einfach ganz gern drüber und ich glaube, dass das ganz gut gemacht ist. Das Ganze ist irgendwie vom Bayerischen Landesmuseum, wird das glaube ich betrieben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, das steht jetzt auf jeden Fall auch noch irgendwo im Plan, so für die nächsten zwei, drei Wochen irgendwann. Mal schauen, wo ich es am besten unterbringen kann. Werden wir dann sehen. Aber das mal so als kleinen Ausblick sozusagen was noch kommt. Wir werden dann auch vom 10. bis 12. Juli werde ich dann im Waldviertel sein und zwar auch bei einem unserer Mitglieder aus dem Schlittenhundeverein. Die haben da oben ein Haus und haben uns eingeladen über ein Wochenende auch zu einer Wanderung. Das heißt, wir werden am Freitag rauffahren. Am Samstag gibt es dann die Wanderung und am Sonntag dann Ausgang und wieder heimfahren. Beziehungsweise ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich gleich entweder Donnerstagabend oder Freitagvormittag direkt von München dann runterfahre ins Waldviertel und dann am Sonntag auch vom Waldviertel gleich wieder rauf nach München. Einfach weil der Umweg über meinen Heimatort in der Nähe von Wien nicht wirklich sinnvoll ist, weil, ja, es bringt irgendwie nicht wirklich. Es sind eigentlich nur 100 Kilometer und es, ja hat nicht wirklich viel Sinn. Jo, das ist mal so, was jetzt ansteht, es wird dann auch noch ähm, wahrscheinlich eine Wanderung am Schneeberg noch geben und im Wechselgebiet alles mit, dem, mit den Schlittenhunden. Da steht noch einiges an, also es sollte jetzt wieder hoffentlich in kürzeren Abständen wieder weitergehen. Ich bin auch wieder gesund, also von dem her passt es ja auch wieder dementsprechend. Ja, schauen wir mal, ähm, wie es sich alles ausgeht, aber es sollte auf jeden Fall jetzt dann in der nächsten Zeit wieder etwas mehr von mir zum Hören geben, übrigens auch in meinem anderen Podcast im Leseraum, da wird es auch voraussichtlich diese Woche irgendwie mal weitergehen. Was tut sich sonst so? Ich habe einen YouTube-Kanal eingerichtet, unter dem Namen Individuell unterwegs. Ich bin da jetzt gerade so ein bisschen beim Befüllen, es gibt schon zwei sichtbare Playlists oder drei, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube zwei oder drei sind es, ich weiß es gar nicht. Eine ist auf jeden Fall über Weitwandern, eine für Ausrüstung. Sind jetzt aktuell von mir noch selber noch keine Videos drinnen. Ich habe da ähm, mal Videos von anderen YouTubern mit reingepackt. Auf jeden Fall gibt es den Kanal. Und ich habe auch schon eine Playlist angelegt für den Podcast. Da bin ich jetzt gerade dabei, die bisherigen Folgen irgendwie als ja, Video bearbeitet zu bekommen ja, und das reinzuspielen ins, in YouTube, wo ich momentan so ein bisschen ja, noch kämpfe mit dem Programm, was ich dafür am Tablet verwende, ähm, weil man der beim Video Rendering immer wieder mal abschwirrt. Da bin ich noch am Schauen und am Testen, woran das liegt, aber es ist auf jeden Fall so, dass die folgen alle die in zukunft auf youtube geschoben werden auch diese folge hier werden wir darauf schieben und ja ihr könnt euch auf jeden fall euch den youtube kanal schon mal anschauen und wenn ihr wollt auch schon mal abonnieren da wird jetzt dann ja in den nächsten wochen wieder ein bisschen was dazukommen ich hoffe dass ich dann auch die Alten Folgen so weit mal drauf bringen, dass, es, dass ich dann auch die Playlist für den Podcast dann öffentlich schalten kann. Die ist momentan noch versteckt, also nicht sichtbar für euch. Ja, wie gesagt, bei die will ich eigentlich erst dann aufschalten, wenn dann wirklich alles oben ist, weil alles andere macht irgendwie nicht allzu viel Sinn. Dazu wird es dann in Zukunft wahrscheinlich nochmal auf dem YouTube-Kanal eine eigene separate Playlist nochmal geben mit Videos, die ich machen möchte. Da muss ich aber jetzt dann noch schauen, wie ich das dann zeitlich noch hinbringe und wie das mit dem Videoschnittprogramm dann noch funktioniert und so. Also das wird noch ein bisschen dauern. Das ist eher so, ich sag mal mittelfristig irgendwo eingeplant. Also da muss man dann schauen, wie sich das dann ausgeht und wann sich das dann befüllen lässt. Aber das ist so, ja, mal der Plan dahinter, was ich machen möchte. Und werden wir mal schauen, inwieweit ich das umsetzen kann. Jo, Das ist mal so ganz generell ein bisschen Hausmeisterei gewesen, was ich so getan hat und noch tun wird. Ich werde jetzt mal ins Waldviertel fahren, nach Niedersulz Und mich mit den anderen treffen und dann werden wir uns auf den Weg machen. Und dann werde ich mich irgendwo zwischendurch drinnen dann wie üblich wieder bei euch melden. So, da bin ich wieder. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Strecke schon hinter uns. So, gute sieben Kilometer. Haben jetzt gerade noch ein paar Kirschen gegessen, frisch vom Baum runter. Das ist halt um die Zeit im Jahr immer sehr genial. Ja, ist eine schöne Runde mit relativ wenig Steigungen im Weinviertel, das übliche halt. Nur leicht hügelig, nichts besonderes. Und ja, führt eigentlich die ganze Zeit über Feldwege, zum Teil asphaltiert, zum Großteil eigentlich. Ja, ich werde jetzt mal wieder weitergehen und wir hören uns dann später wieder. So, Lale, da bin ich wieder und wie ihr hört, bin ich jetzt schon wieder im Auto, genauer gesagt bin ich sogar schon wieder auf dem Weg nach München. Wir sind also mit unserer Tour fertig, es waren ja, gute 14 Kilometer, absolviert haben wir das Ganze in ja, ungefähr 4 Stunden, ich habe jetzt noch nicht genau geschaut, aber so um den Dreh herum. Und ja, somit kommen wir natürlich wie immer zum Fazit der Tour. Im Großen und Ganzen eigentlich eine ganz angenehme Runde, wie gesagt, keine allzu starken Steigungen drinnen, recht gemütlich zum Gehen. Der größte Teil der Strecke führt über asphaltierte Feldwege, dann sind zwischendrin ein paar, vier oder fünf Schotterwege dabei, speziell entlang den Nexinger Teichen. Und dann sind auch noch insgesamt zwei Wiesenwege mit drinnen. Ja, und bei dem einen Wiesenweg, genauer gesagt, bei dem zweiten Wiesenweg, bei den Nexinger Teichen vorbei, dort bleibe ich gleich mal, weil, ja, dort haben wir natürlich schon wieder mal so ein bisschen ein gehabt, weil man muss sich jetzt vorstellen, diese Teiche, es sind zwei größere und ein paar kleinere, und diese Teiche sind ganz offensichtlich sehr beliebte Ziele für Angler, Fischer, wie auch immer. Das offensichtlich sehr beliebt sein. Ich habe noch nie so viele Fische auf einem Haufen gesehen. Dass das irgendwas mit Erholung und Spaß und so noch zu tun gehabt hat, kann ich mir irgendwie auch nicht wirklich vorstellen. Also von Ruhe und Entspannung und ja irgendwie das, was man ja allgemein eigentlich mit Fischen verbindet und warum die, die das machen, auch immer wieder argumentieren, warum sie es machen. Also meiner Meinung nach ähm, kann das dort in dem Fall nicht wirklich zugetroffen haben. Aber gut, das wäre noch nicht wirklich das Problem gewesen. Es war dann nur so, dass eben dieser eine Wiesenweg, muss man sich vorstellen, der geht so ja, neben einem Ufer von dem zweiten See entlang. Und ja, also so also dazwischen. Dann ist der Wiesenweg, der ist, ja, würde ich mal sagen, ja, gefühlte drei Meter breit oder so, so in etwa, und dann anschließend kommt dann so ein kleines Waldstück. Und die netten Kollegen von Fischern haben dort nichts anderes zu tun gehabt, als ihre riesen Kuppel bzw. geodetischen Zelte mitten auf diesem Wiesenweg aufzustellen, der wohlgemerkt ein ausgewiesener Wanderweg ist. Das heißt, es ist nicht so, dass man da sagen könnte, ja, das ist ja so für die Fischer gemacht oder so der Weg. Nein, da sind tatsächlich Tafeln dort mit Route 1, Route 2, also das sind ausgewiesene Wanderstrecken. Und dort dann einfach die Zette wirklich so mitten auf den Weg zu stellen, dass man fast nicht mehr vorbeikommt, ist natürlich schon mal das erste starke Stück an der ganzen Aktion. Aber das Ganze lässt sich natürlich auch noch toppen. Weil wir sind halt dann bei den Zelten vorbei, weil klar, ich meine, es ist ein Wanderweg und somit darf und kann ich dort auch gehen. Und hab das natürlich auch, haben das natürlich auch gemacht. Ne? Und ja, dann sind wir halt bei einem Zelt vorbeigekommen, wo halt gerade einer der, der Fischer drinnen gesessen ist und sich gerade irgendwie was zum Essen gemacht hat. Äh, ja, und hat sich dann gewundert, warum wir, wie immer mit den Hunden vorbeigegangen sind, warum dann die Hunde so quasi halt mal kurz die, die Nase in Richtung ihres Essenstopfes dort gerichtet haben. Ja, haben dann auch noch, hat dann, der Typ hat dann auch noch irgendwie ganz böse und, und angefressend reingeschaut und keine Ahnung. Ich meine, sorry, aber wenn er auf einem Wanderweg sein Zelt aufschlagt und dort kocht, darf er sich auch nicht wundern, wenn dann irgendwie einer mit einem Hund dort vorbeigeht und dann der Hund irgendwie seine Schnauze in den Kochtopf reinhaltet. Ja. Also, sorry Leute, aber für das kann ich echt kein Verständnis aufbringen, es ist okay, ich meine, sollen die dort fischen und angeln und ihre Zelte aufbauen irgendwo halbwegs am Rand, so dass man noch du vernünftig durch und vorbeigehen kann. Ja, ich sage ja nicht, dass sie das in den Wald reinstellen müssen, das, das verlange ich ja gar nicht, aber halt so, dass man halt irgendwie einen Streifen von, ich sage mal, ein Dreiviertelmeter hat, wo man halt vernünftig vorbeigehen kann, ja? aber das waren halt eher so größenordnungsmäßig 15 bis 20 Zentimeter, wenn du da Glück gehabt hast, dass du dort durchgehen hast können. Und sorry, aber das muss halt echt nicht sein, ja. Und dann auch noch angefressen reinschauen, wenn man mit dem Huhn vorbeigeht, nö Leute, sorry, aber das geht einmal gar nicht, ja. Also, wie gesagt, sollen sie dort fischen und die Rezepte aufbauen, solange man vernünftig vorbeigehen kann, okay, soll man recht sein, ja. Aber bitte nicht so hinstellen, dass man fast nicht mehr vorbeikommt und dann auch noch irgendwie angefressen sein, wenn man dann doch vorbeigehen will, ja. Das geht einfach überhaupt nicht. Und dementsprechend, wie gesagt, ich habe nichts gegen Angler überhaupt nicht, jeder soll das Hobby betreiben, was ihm Spaß macht, ja, das ist überhaupt kein Thema, nur es sollte halt jeder irgendwie im Zuge der Ausübung seines Hobbys irgendwie ein bisschen mit Hausverstand vorgehen und vielleicht auch ein bisschen Rücksicht nehmen auf andere, dann kann man vielleicht auch irgendwie die Hobbys verhältnismäßig problemlos nebeneinander betreiben und jeder kann seinen spaß haben und braucht sich nicht ärgern aber ja das, da wird es halt wieder philosophisch weil wir sind halt wieder dort mit dem egoismus der eigentlich in unserer gesellschaft extremst um sich greift da hat man zumindest das gefühl und den eindruck und naja was soll man machen ist halt so Auf jeden Fall war es für mich eine schöne Runde trotz diesem kleinen Öhaus. Wir sind dann nachher zurück äh, in Richtung dem Museumsdorf in Niedersulz, haben da dann unsere Rucksäcke in die Autos gepackt und haben dann auch das Museumsdorf noch besucht. Sind 9,50 Euro Eintritt pro Erwachsenen, beziehungsweise wenn man eine gültige niederösterreich card hat, kann man einmal im Jahr kostenlos rein. Ja, was sieht man dort in dem Museumsdorf? Das ist es halt ein Freilichtmuseum, wo man alte, ähm, ja, alte Gebäude aus dem Weinviertel sich anschauen kann. Also die haben dort einen alten Bauernhof und Kirche und Schulgebäude, Schmiede und so weiter, was halt so gegeben hat und die haben das sind originale Gebäude, die so tatsächlich im Weinviertel gestanden sind, die wurden dann abgetragen und entsprechend dort in dem Museumsdorf wieder frisch aufgebaut und ja, es ist eh ein bisschen ein übliche. Taktik oder Verfahrensweise, wie man so Freilichtmuseen teilweise macht, ist ganz nett zum Anschauen. Die Häuser sind natürlich entsprechend auch eingerichtet, so wie es halt zu den Zeiten war, wo diese Gebäude gebaut bzw. auch in Benutzung waren und man kriegt dann schon relativ einen relativ guten Eindruck eigentlich auch in das Leben und es sind schöne Ausstellungen teilweise in den Gebäuden drinnen. Und ja, Was weiß ich jetzt zum Beispiel, in dem einen war drinnen so das bäuerliche Leben im Wandel der Zeit quasi oder halt auch andere Sachen, ja war ganz, ganz interessant eigentlich im Großen und Ganzen, schon empfehlenswert sich das mal anzuschauen, man braucht sicherlich keinen ganzen Tag dafür, aber so für einen halben Tag einmal ist das schon ganz nett. Es gibt dann auch noch ein altes Dorfwirtshaus, das natürlich auch entsprechend gastronomisch genutzt wird. Und da sind wir dann noch rein, haben uns dann ein verspätetes Mittagessen noch gegönnt. Und ja, die Preise sind zwar so auf den ersten Blick jetzt nicht ganz billig, aber wenn man dann die Portionsgröße sieht und das Essen ist echt richtig gut, also haben wirklich gute Küche, dann muss man auf jeden Fall sagen, preis leistungsverhältnis stimmt auf jeden Fall, das ist schon absolut in Ordnung. Jo, ähm, danach sind wir natürlich noch ein bisschen zusammengesessen, geplaudert und so weiter, das Übliche halt den Tag ein bisschen ausklingen lassen und sind dann auf der anderen Seite des Museumsdorfes wieder zurück in Richtung Parkplatz marschiert. Haben uns dann da noch ein paar alte Häuser dann noch angeschaut und sind dann zurück zu den Autos. Ich bin dann heimgefahren, habe dann meine Sachen gepackt und bin jetzt, wie gesagt, schon auf dem Weg in Richtung München. Ähm, habe noch ja, gut drei Stunden Autobahnfahrt vor mir. Ich werde jetzt dann gleich noch einen Kollegen aufgabeln, der mit mir mitfährt. dann ja, ist es nicht ganz so langweilig. Verkehrsmäßig sollte es ja heute halbwegs gehen, ist sonntags normalerweise beim Rausfahren ganz okay. Ich hoffe zumindest mal, dass uns da jetzt nicht wieder irgendwas in die Perica kommt, wie Autobahnsperre oder so, wie manches Mal beim Heimfahren. Ja, und wie gesagt, bevor das jetzt da ein Gelaber wird, werde ich dann schon langsam mal den Deckel drauf machen auf die Folge. Vielleicht schaut ihr mal bei dem neuen Youtube-Kanal vorbei, zwinker, zwinker, ein bisschen abonnieren und so, wie er halt möchte, ja, ich zwinge natürlich gerne dazu, würde mir oft schwer fallen und will ich auch gar nicht, aber ja, würde mich natürlich freuen, wenn der eine oder andere auch den Weg zu meinem neuen Youtube-Kanal finden würde. In diesem Sinne lasse ich es jetzt mal gut sein. Und wünsche euch wie immer alles Gute, viel Spaß auf euren Touren, schaut, dass es rauskommt, bis zum nächsten Mal, euer Chris.